Hallo, meine Pokéfreunde, Pokédenken, zur nächsten Folge von Pokémon Blau. Wir sind schon ziemlich weit im Spiel voran, finde ich. Und jetzt kommt eine ziemlich äh, nervige P Passage, denn wir haben letzte Folge diese beiden Trainer besiegt, aber das war noch nicht mal der Anfang. Wir sind jetzt nämlich im Labyrinth und das ist. Also, ja, gut, so gutes Labyrinth ist jetzt auch wieder nicht. Das Schlimme ist halt, es sind so viele Trainer und ja, wir werden jetzt mal hoffen, dass wir das diese Folge fertig schaffen. Es kann aber sein, dass wir noch noch eine zweite Folge dafür brauchen, weil na naja, es ist nicht so groß, aber es gibt viele Orden. Äh, nicht vor Orden, das meine ich. Es gibt viele Trainer. Ich habe gerade Orden gelesen, deshalb dachte ich mir Orden, aber keine Ahnung. Und ja, ich habe relax so immer noch nicht geheilt. Hätte ich vielleicht machen können. Also hätte ich wieder machen sollen, sage ich so. Habe ich aber nicht, also... Müssen wir jetzt damit leben? Und im schlimmsten Fall, dann gehe ich einfach in der nächsten Folge wieder zurück und dann heile ich mich oder vielleicht mache ich einen kurzen Kampf oder so. Weiß ich nicht, vielleicht, Keine Ahnung. Ah, oh, du nervst doch nicht mit deinem Duplex-Hieb. Ach komm, fünfmal. Ja, genau. Ja, Rankieb und dann zu Außerdem, so, wie kann man einen auf Level 30 haben? Willst du nicht mal entwickeln? Da fällt mir ein. Es gibt der... Erst, Es gab erst... also Wie, wie soll ich das erklären? Ähm, Shiny Pokémon... Die gab es erst... zwar in der ersten, zweiten Gen. Aber... Äh, man konnte... Wenn der Pokémon äh, die bestimmten Stats hat... das richtig richtige Stats hat, die es halt braucht, dann wird es zum Shiny, wenn man es tauscht. Das ist ziemlich cool, finde ich. Aber, ja... Wenn du wirklich so viele Hobbys hast, also so wenig Hobbys hast, was machst... Weiß ich, wo ich lang soll, ehrlich. Unten ist noch ein Gegner, deshalb denke ich mal, gehe ich mal unten lang. Ja. Jetzt könnte ich sogar schon zum Ausgang, aber ich werde erst mal die anderen Gegner noch besiegen. Meine lieblichen Pokémon möchten dich gern kennenlernen. Ah, okay, bin ich mal gespannt. Und ich glaube, ich habe doch irgendwo, ähm, Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben noch äh, Surfer und fliegen noch gar nicht, kann das sein? Das sollten wir aber zumindest demnächst bekommen, das sollten wir auf jeden Fall mal bekommen. Und das ist auch wichtig, die beiden. Nicht nur, was ist das halt äh, nötig ist. Also fliegen ist glaube ich nicht so nötig, aber es ist halt sehr, sehr nützlich. Aber Server braucht man auf jeden Fall. Deshalb wird das wahrscheinlich nicht so schwer zu finden. Ich weiß, dass man fliegen irgendwo in einem Haus bekommt. Irgendwo, soweit ich weiß, irgendwo oben auf der Map. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es zur Seite gewechselt habe, aber keine Ahnung, wir werden mal versuchen. Äh, ja. <lacht> Ach komm, jetzt treff doch endlich. Nur wenn du das scheiß Sandwürbel machst. Ach, als ob. Komm, bitte, bitte. Ja, endlich. Wie viel Schaden macht das? Nicht viel, natürlich, noch einmal. Oh Gott, das nervt halt echt. Das ist einfach nur Zeitverspendung. Weil die, geht, die können einfach nichts. <lacht> Nur die arena Leute, die können was. Naja gut, die M manche von denen. <lacht> Aber ich bin mir sehr sicher. Und Fuxia City geht weiter. Ja, ja doch, bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Und danach können wir dann Safronia City. Wo wir eigentlich schon waren und ich dachte, da geht's es noch weiter. Oh, wie 31, nice. Und da ging es anscheinend nicht weiter. Oh, wie viele Bomben hat das... hatte Trainer, Mann. Jetzt sehe ich auch erst. Dann ja, würde ich sagen, keine Ahnung. Ja, dann. das jetzt Kröte machen oder so. <lacht> Ups, haben wir das gehört? Tut mir leid, wenn man das gehört hat. Das wollte ich nicht. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwas sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass man dann. Ich weiß auch, wo es dann weitergeht. Und dann. Also nach der 6. Also nach den sechsten Orden weiß ich genau, wie es weitergeht. Aber jetzt bin ich mir nicht so zu 100% sicher. Deshalb, ja, müssen ein wir einfach äh, hoffen und ich muss auch selber vielleicht irgendwann mal gucken. Also nachgucken halt. Vielleicht gehe ich auch erstmal in die, in die Stadt äh, heile mich, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Aber das würde irgendwie keinen Sinn machen, glaube ich. Finde ich zumindest. Noch ein Tauboga. Yeah, yeah. Ja, ja. Wir können doch schon hier. Aber zumindest kriegt der Relax so ein wenig Erfahrung, weil er wird ja. Uh, eingetaucht, also besser direkt also der ist so gesehen Kopf dabei war. Für den ersten Gegner zumindest. Kriegt jetzt ja zumindest ein bisschen Erfahrung, ist ja gut. Weil der braucht ja irgendwie am meisten momentan. Das ist ja unser neues Mitglied. Level 37, yay, warum nicht? <lacht> wow, du hast mit Leishheit gewonnen. yep Okay, jetzt mach's mal sehen. Das war so riesengroß. Darf ich mal kurz auf die Map gucken? Lass mich mal sehen. Ich weiß, dass es von... Na komm, von hier aus geht es nach links, da unten seht ihr... Ah, da kommen wir aber glaube ich nicht weiter, da ist nämlich, ähm, Fahrradweg, aber da brauchen wir Surfer. Kriegen wir das Surfer dann auf der Route? Weil daneben ist ja noch eine Route, sieht man ja. Der ist der gerade Strich da drunter, der ist erst. Die Fahrradroute, also die Fahrrad... der Fahrradweg. Davor ist glaube ich das Haus mit Fliegen. Aber Surfer? Wir müssen auf jeden Fall erstmal den Weg lang Ich bin mir aber nicht zu so 100% sicher. ihr sehen aber auch schon, wo wir gerade sind. Da, wir sind noch lange nicht, merke ich gerade. Wir sind noch lange nicht da. Höchstens bei der Hälfte oder so. Aber ich habe echt keinen Bock hier alle zu besiegen, aber... Nee, schauen wir auch eh nicht. Weil wir haben nicht so wirklich viel... Jetzt ob die wieder da... Ja, dann wieder rum, ich rumgehen. Wir werden die auf jeden Fall noch besiegen. Aber ich möchte erstmal meinen Pokémon heilen. Und ich weiß nicht, wie viele Trainer noch vor uns kommen. Oder wie lange es noch da. Oh, fuck. Ich habe mich verguckt. Das ist doch nicht der richtige Weg. Okay, dann sind wir doch gezwungen, alles hier, alles hier zu besiegen. Das ist nicht sehr erfreulich. Und ich glaube sogar, ich werde kurz einen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich meine Pokémon geheilt habe. Weil so geht es ja nicht weiter. Und ich werde auch ein paar Items kaufen, weil. Ja, macht das Sinn, ne? Und bis gleich. Und da bin ich wieder. Um, ich habe mein Pokémon gehalten und habe ungefähr zehn oder so gekauft. Ich war halt nur in der, in der einen Stadt. Deshalb, ich hätte das auch echt keinen Bock, irgendwie noch in eine, eine anderen Stadt zu gehen, ohne fliegen. Und deshalb, ja, äh, ich möchte hier durch. Deshalb muss ich mit ihm so rennen. Meine Vogel Pokémon begleiten mich immer. Okay. mich ist das Tolle, -Selben. Ja. Wir werden wahrscheinlich die Route immer noch nicht schaffen, weil man braucht sehr viel Zeit für die Route. Äh, aber wir werden auf jeden Fall demnächst, nach ein paar Folgen, wenn wir auf jeden Fall endlich mal in der Stadt ankommen. Und wenn wir dann angekommen sind, den Orden haben, unser Frohners Orden haben, dann sind wir schon, schon fast fertig. Wir brauchen nur noch die nächsten zwei Orden und das ist relativ... Ja gut, mehr oder weniger einfach. Ähm, und äh, ja, die Liga wird aber auch ziemlich schwer. Und wenn wir die Liga durch haben, haben wir das Spiel so gesehen durchgespielt. Mehr gibt es nämlich in diesem Spiel nicht. Und das ist auch unser Ziel so gesehen. Das Spiel hat durchziehen. Macht ja Sinn, ne? Also ja, ich werde die als unsere Pokémon, falls die brauchen, mit so Betränken ein bisschen so hoch pushen. Ansonsten habe ich, weiß ich halt nicht, was ich sonst machen soll. Und ich hoffe, es sind nicht mehr so viele Gegner, aber ich habe echt keinen Bock mehr hier in der Ruhe zu bleiben. Aber anscheinend muss ich ja, weil ich so den Weg nicht finde. Und ah! Das ist doof. Das ist echt doof. Ibitag. Das ist die Weiterentwicklung von ähm, Habitag. Ähm, ja, das ist, halt die, Habitag ist einfach die Alternative von äh, Taubsi. Hat er nur zwei Entwicklungen, aber dauert halt länger, damit es entwickelt. Aber ich dachte mir lieber, nee, hol ich mir lieber einen Taupsi, warum nicht? Hier gibt es ein Item, ne? AP. Warum noch mehr? Ja, gut, das war das hier nur für das Item? Hier ist ein Schild, was steht denn hier? Tipps für Trainer, oh, jetzt kommt's! Schaue links neben dem Pfosten! Ähm. Ähm. Schaue links neben dem Pfosten, was soll das heißen? Was? Ähm, okay. Was? <lacht> was war das jetzt für ein Tipp? Tipps für Trainer, bester Tipp, Alter. Ich schwör. Okay, jetzt müssen wir weiter nach oben anscheinend. Ah, hier waren wir aber schon. Warte, also das war aber noch ein Schild, das wollte ich gerne lesen. Oh, hier gibt es auch noch eine Route. Tipp zu Trainer, jetzt kommt es. Zug um die Position von items im Menü zu tauschen. Ja, aber das ist jetzt irgendwie wichtig. Ja, wenn man Bock hat, kann man es machen. So, lass mal ganz kurz gucken. Hier gibt es wahrscheinlich auch Pokémon zu fangen. Ja, hier gibt es einfach nur Pokémon zu fangen. Klar, okay. Das ist ein Item ist, ja dann Und der erschreckende Gegner? Ja. Dup, dup. bin unterwegs und habe Rückenwind. Okay. Rückenwind. <lacht> alles klar. So, 5 ,5. Oh, jetzt alles Habitaks und äh, Taupsis und ibitax und Tabogas. Alles, wetten. Alles ist langweilig. Ich finde es blöd, dass du die nicht one hittet Ich meine, Skrote könnt ihr Oh, okay. Ich, ich habe nichts gesagt. <lacht> Na gut. Die können ja one-hitten. Okay, nice. Level 32. Das ist nice. Ich habe auch manchmal das Gefühl... Selbst wenn die nur so die halb die Hälfte von dem nächsten Level ab haben, sind die schon ein bisschen stärker, habe ich manchmal so das Gefühl, so ein Prozent zu stärker oder sie so halt. Und Pokémon, äh, Pokémon können auch nur... Ja, die Pokémon können auch nur ähm, ein Level, also die können nur bis Level 100 gehen, höher nicht. Und wenn ihr irgendwo, um oh, Videos wie das seht... Leute mehr als Level 100 haben, dann ist es, ist es entweder Fake oder ein Cheat oder sonst irgendwas. Ja. Ich weiß, es gibt hier in diesem in diesem Spiel einen Glitch, und zwar wenn man Pokémon... Wenn man Level 1 Pokémon, was es hier in diesem Spiel überhaupt nicht gibt, weil es nicht das niedrigste Pokémon-Level ist Level 2. Wenn man aber Level 1 Pokémon hat und es genug Erfahrung bekommt, dann kann es sofort Level 100 werden, weil das rumwackt, und ja. Den Glitch habe ich aber nicht gemacht. Aber ich wollte mal erzählen, dass der nicht auch Level 100 vor Rocco, Weil man den schon im weit bekommen kann. Das ist dann einfach. Meistens ist es dann auch Nido king glaube ich, oder wie sowas. Aber das, das, das möchte ich halt nicht machen, irgendwie. Brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Ich habe irgendwie mal Block, vielleicht, wenn ich das jetzt wieder durch habe. Und mal Bock habe, vielleicht so ein Video zu machen, wo ich alle Glitches oder so also viele, viele Glitches von dem Spiel zeige. Ich meine, es ist schon nur nach 15, das haben schon also nicht, aber es haben schon viele Leute gemacht. Aber noch niemand hat so wirklich jedes einzelne, also ja, hm. Angst, wo geh ich hin. Oh Gott, ich glaube da unten ist das Ziel. Also das die Freiheit so gesehen. Ich möchte aber hier lang, weil ich glaube hier geht's weiter. Was schaust du so dumm aus der Wäsche? Oha, schimmer, Digga. Das wirst du nämlich gleich sein. Oh, der Biker. Hier sind wir ja das erste Mal ein Biker. Der drei Pokémon. Die haben immer nur so so Smogons und so. Und Vogelpokémon glaube ich auch manchmal. Ich kann mich erinnern. Immer wenn ich an so eine, so eine äh, Bikerstraße erinnere. Oder wenn ich an so eine, so eine Biker-Ecke oder wie auch immer. So einen Straßenweg, hat, das ist so einen Fahrradweg, wie auch immer. Dann denke ich immer äh, an Pokémon. Jemand per Platin. Diese eine Strecke. Weiß nicht wieso. endlich sind fast alle äh, Fahrradstrecken die, äh, so wie gleich. Und ich habe keine AP mehr für Relax und Das ist sehr, sehr schlecht. Äh, Erholung könnte ich sonst noch machen. Was, was, was macht denn Amnesie? Bin mal gespannt. Was macht das? Ah, okay. <lacht> Alles klar. Ja, lass mal die Karte einsetzen. Mike, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Okay, danke, Eich, immer du warst. Und, äh, lass mal einfach top. Pop wir für Kopfnuss. und warum nicht? Wir benutzen es wahrscheinlich eh nie, <lacht>, wenn mich kennt. Deshalb können wir es ja mal machen. also möchte ich ja Relax so auf Level 24 oder äh, 34 oder sowas bringen? Also, so dumm war es jetzt auch wieder nicht. So, welches Buch man hat denn, denn das nächstes? Sie schon die Folge schon fast zu Ende. Ne? Das ist das kann doch gar nicht sein. Ja, lass mal tauschen. Ähm ja, wenn man schlau, yeah, yeah. warum auch nicht? <lacht> mm -hmm. ähm, Ich habe schon gesagt, dass das ähm, dass die Skalierung hier von dem Spiel nicht richtig ist. Wie es also so wie es gerade sieht, ist es nicht wirklich original, wie es auf dem Game war. Das hat viel ein bisschen ein bisschen, ein bisschen breiter. Und das möchte ich auch ähm, im nächsten Let's Pokémon-Let's Play verbessern, aber in diesem nicht mehr, weil... Ja, ich habe jetzt einfach keinen Bock, das nochmal alles neu zu designen und so. Von dem Overlay und deshalb lasse ich das auch so. Und ja, ich glaube damit sind wir auch schon durch mit der Folge. Ich komme mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich hoffe, es... ich renne jetzt nicht in... Oh, ein Trainer. Aber die können wir auch von unten besiegen. Von daher würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja gerne eine positive Bewertung da lassen. Und ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann endlich oder hoffentlich diese Route abschließen können. Yeah, haut rein und ciao!